Servus Leute und herzlich willkommen zur Analyse der siebten Folge von WandaVision und so langsam wirds echt crazy. Diese Folge heißt Durchbrechung der vierten Wand. Wenn euch meine Analyse gefällt, freue ich mich natürlich über euren Support in Form eines Likes sowie eines Abos und jetzt let's go mit dem Video. Wir sehen Wanda in Sitcom minir zu den Zuschauern bzw. einer imaginären Person sprechen und um die Geschehnisse nochmal Revue passieren zu lassen. Sie selbst liegt dann im Bett und hier werden uns auf der Bettdecke direkt wieder Hexagone als Muster gezeigt. Billy und Tommy kommen ins Schlafzimmer gestürmt und erzählen, dass ihr Spielzeug spinnen würde. Dann sehen wir die zwei Jungs am zocken und plötzlich verwandeln sich ihre Controller in Gamecube Controller, danach dann in Atari Sticks und zu guter letzt noch in Uno Karten. Irgendwie scheinen Wonders Kräfte so langsam ein wenig zu spinnen. Billy sagt dann, dass mit seinem Kopf etwas nicht stimmt, dass es dort sehr laut wäre, eine kleine Anspielung an seine Kräfte. Wanda ist einfach komplett durch und möchte einfach nur einen Tag ihre Ruhe haben. Als sie aber aufstehen möchte merkt sie, sie trägt noch das Scarlet Witch Kostüm. Sie geht runter in die Küche und holt sich Milch und Cornflakes, die sogenannten Sugar Snaps, eine kleine Anspielung wieder mal an Thanos Snap. Doch die Milch verwandelt sich immer wieder stetig in andere Formen. Mal Ältere Versionen von Milch mal neuere Versionen von Milch, also ein komplettes Durcheinander, irgendwas scheint da nicht wirklich zu stimmen. Dann bekommen wir ein Intro welches an die Serie Modern Family angelehnt ist. Im Intrologo steht Created by Wanda Maximoff, was wieder darauf anspielt, dass diese Realität von Wanda selbst erschaffen wurde. In der richtigen Realität dann sehen wir hey Hayward wieder mal. Scheinbar gibt es die Übertragung der Sitcom nicht mehr auf den Fernsehern. Wir kriegen aber dafür eine sehr schöne Ansicht auf das Hex, welches irgendwie aussieht als wäre es in viele Hexagone aufgeteilt und von einer Wolkendecke überdeckt. Vision erwacht und er sieht den Zirkus, rasch wird er angesprochen ob er der neue Clown ist, immerhin sieht er ja geschminkt aus. Scheinbar wartet eine Entfessungskünstlerin auf Vision welche sich als Darcy herausstellt. Vision spricht sie direkt an ob sie sich nicht an ihn erinnern würde, aber nope, denn Darcy ist jetzt ein Teil der Sitcom. Zurück bei den Maximoffs, wird Wanda von den Zwillingen darauf angesprochen, dass Pietro erwähnt hatte, dass Vision zweimal sterben würde. Wanda daraufhin erzürnt sagt, dass Pietro gar nicht ihr Onkel sei. Auf die Frage der Zwillinge, wer er denn dann wäre, flippt Wanda ein wenig aus und sagt sie hätte nicht auf alles eine Antwort. Und was auch sonst, Agnes kommt mal wieder herein. Agnes bemerkt, dass mit Wanda irgendwas nicht stimmt und möchte die Zwillinge zu sich mit nach Hause mitnehmen, damit Wanda mal ein wenig Ruhe hat. Und dann kommt wohl die most creepiest scene in dieser ganzen Folge, wo Agnes sagt, ach kommt schon ich beiße nicht und sie schaut mit einem etwas liebevoll verrückten Blick in die Kamera. Schau über den Rücken. Wanda ist dankbar und fragt ob sie was für Agnes tun könnte. Da sagt Agnes, ja ich hab da so ein auffälliges Muttermal auf dem Rücken, ob Wanda es sich nicht kurz ansehen könnte. Jedoch bemerkt Agnes dann, dass dies eher uneingebracht war und geht mit den Kindern nach draußen. Ich denke, dass wir dieses Muttermal wirklich irgendwann zu sehen bekommen und dass es in irgendeiner Form ein Symbol darstellt, welches wir möglicherweise schon kennen könnten. Als Wanda alleine ist, fangen wieder plötzlich alle Gegenstände an sich in verschiedene Zeitvarianten von sich selbst zu verwandeln. Draußen fahren Monica und Jimmy Wu zu einem Treffpunkt und sprechen dabei über Projekt Cataract, welches Darcy auf hey Haywards Computer gefunden hat. Jimmy erwähnt, dass hey Haywards Plan es war Vision wieder zu reaktivieren, dies aber nicht geschafft hat. Und dann wurde der Körper vom Wanda geklaut. Scheinbar hat Monica noch Leute die hinter ihr stehen und ihr helfen wollen ins Hex zu gelangen. Dazu haben die Soldaten eine Art gepanzertes Fahrzeug gebaut mit dem Monika sicher durch das Hex kommen sollte. Dabei wird Monika von Major Goodner begrüßt. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Variante Nummer 1, Major Goodner ist dieser ominöse Luft- und Raumfahrtsingenieur. Oder aber dieser Ingenieur hat einfach nur das Auto gebastelt und hingeschickt, zeigt sich aber nicht selber, so dass wir weiterhin rätseln dürfen. Auf dem gepanzerten Wagen können wir die Zahl 92 erkennen. Wenn wir uns die dazugehörige Avengers Ausgabe dazu anschauen, ist dies eine in der die Avengers, Scarlet Witch, Quicksilver, Vision und lustigerweise die Clint Barton Variante von Goliath aus dem Team verbannen. Währenddessen bringt Vision die Erinnerung von Darcy zurück, zusammen flüchten sie mit einem Zirkuswagen. Wie The Back to Wonder spielen ihre Kräfte immer noch komplett verrückt, aber hey wir bekommen den Storch aus Folge 3 wieder zu sehen. In einer der Sequenzen wo sie die vierte Wand durchbricht stellt plötzlich aus dem Off jemand eine Frage ob Wanda dies ganze nicht möglicherweise verdient hat. Dann bekommen wir einen Werbespot über Depressionen und dies war ja jetzt schon länger eine Theorie dass der letzte Werbespot sich um Antidepressiva drehen wird. Das Medikament bekommt den Namen Nexus und dieser Name kommt in Marvel des öfteren vor. Zum einen gibt es Nexus von der Erde 92131, dieser ist der Supreme Leader des Phalanx Königreichs wird aber wohl eher unwahrscheinlich eine Verbindung zu WandaVision haben. Die anderen beiden Nexi in Marvel sind dafür aber umso interessanter. Es gibt noch den Nexus aller Realitäten. Dies ist sozusagen ein Portal zu allen möglichen Realitäten des Multiversums. Und naja wir wissen ja, dass sich Phase 4 auf jeden Fall um das Multiversum drehen wird ist es möglich, dass Wanda irgendwie geschafft hat diesen Nexus zu finden, zu öffnen oder vielleicht sogar zu erschaffen. Und dann gibt es noch die sogenannten Nexus Wesen. Und diese Wesen sind so mächtig, dass sie Wahrscheinlichkeiten und somit die Zukunft verändern können. In jeder Parallelwelt kann nur ein Nexus existieren und diese werden streng überwacht von der Time Variance Authority und den Timekeepers, welche wir auch in der Loki Serie sehen werden. Diese Nexis sind wichtig für die Stabilität des Multiversums und da Wanda ja aktuell ein bisschen instabil wird, könnte dies dafür sorgen, dass eben das Multiverse of Madness ausbricht. Zudem sind Nexis in der Lage übermächtige Kinder zu produzieren. So wird zum Beispiel in Avengers Forever Ausgabe 8 gesagt, dass jedes Kind von Scarlet Witch, welche das Nexuswesen der Hauptrealität Erde 66 ist, so mächtig wäre, um gleichwertig mit den Great Forces zu sein. Die Great Forces besteht aus Individuen wie Eternity, Infinity, Oblivion, dem Tod, der Phoenix Force und Black Winter. Und dies wissend, können wir nun daraus schließen, dass dies möglicherweise der Grund ist, weshalb Agatha hinter Wanda ist. Wieso sie wollte, dass sie das Hex erschafft und unbedingt Kinder bekommt. Agatha möchte die Kraft ihrer Kinder für sich selbst haben deshalb sind sie nun auch verschwunden. In der Werbung steht, dass Nexus zu 10,3% aus Nexul Promizid besteht. Dies könnte wiederum an Avengers 103 angelehnt sein, wo die Sentinels die Avengers angreifen. Und dies würde auch dazu passen, dass Hayward Vision reaktivieren wollte, um so eine gesamte Armee aus Super Robotern zu erschaffen. Dies könnte am Ende auf die Sentinels hinauslaufen. Lustigerweise gab es den Nexus auch schon im MCU denn dort ist er die größte Internetaustauschstelle. In Age of Ultron suchte Ultron im Nexus nach den Nuklearkuts, dies wurde aber dann am Ende von Chavez vereitelt. Währenddessen sind die Zwillinge bei Agatha zu Hause, plötzlich sagt Billy, dass Agnes wohl still wäre innen drin. Das verwundert Agnes erstmal. Billy hat ja außergewöhnliche Fähigkeiten, bemerkt er möglicherweise, dass Agnes nicht sie selbst ist. Agnes ist ruhig, denn aktuell wird sie von einem anderen Wesen kontrolliert und zwar niemand anderem als Nightmare. Aber dies ist nur mal eine weitere Theorie von mir. In der Außenwelt versucht nun Monika mit dem Wagen durch das Hex zu kommen, jedoch scheint dies nicht gut zu funktionieren und der Wagen verwandelt sich zur Hälfte in ein Auto. Monika schafft es zum Glück im Vorfeld noch rauszuspringen, doch plötzlich fängt sie an einfach aufs Hex zuzurennen. Wir kriegen verschiedene Stimmen zu hören, so wie ihre Mutter, Nick Fury und so weiter. Und tatsächlich, Monika schafft es durch das Hex, ohne sich zu verwandeln. Doch sie bemerkt, ihre Sicht ist anders, sie hat jetzt auch etwas leuchtende Augen. Und ich wiederhole es nochmals, Photon ist da. Spätestens jetzt hat sie ihre Superkräfte nämlich vollständig bekommen. Währenddessen fahren Vision und Darcy in Richtung seines Hauses und sprechen über Wishons Vergangenheit. Doch sie bemerken, dass sie von ihrer Weiterfahrt immer abgehalten werden, als würde Wanda versuchen sie auszubremsen. Monika konfrontiert nun Wanda, doch diese hält diesmal Stand aufgrund ihrer Superkräfte. Die ganze Szene wird von Agnes beobachtet und gefällt ihr ganz und gar nicht. Und deshalb geht sie nach draußen und holt Wanda da raus. Wanda, welche nun bei Agnes ist, fragt nach ihren Kindern. Agnes sagt sie wären wohl im Keller spielen. Daraufhin geht Wanda selber in den Keller, welcher echt echt düster ist. Im Keller wird sie dann von Agnes konfrontiert und Agnes stellt sich als Agatha Harkness vor und somit ist auch diese Theorie wieder bestätigt. Wir kriegen unten im Keller auch ein Buch zu sehen, handelt es sich dabei möglicherweise um das Darkhold welches von Chetong geschrieben wurde, wo all seine bösen Zauber verewigt sind. Wir bekommen ein Vorstellungsvideo von Agnes wo wir ein wenig sehen was sie in Wonder WandaVision alles angestellt hat. Nun wissen wir, dass Agnes alles nur gespielt hat und dies kriegen wir eindrucksvoll mit einem Song vorgetragen, leicht catchy das ganze. Wer hat allen was vorgemacht, das war Agatha von Anfang an. Und in einer Sequenz scheint es wohl anzudeuten, dass Agatha Pietro erschaffen hat. Dies würde aber für uns implizieren, dass dieser Pietro nicht real ist und somit wieder verschwindet, sollte Agatha ausgeschalten werden. Dann kriegen wir noch wie immer den Abspann zu sehen, aber anders als in den Filmen gab es hier nie eine Post Credit Scene. Doch ich hoffe dieses Mal habt ihr nicht abgeschalten, denn genau dieses Mal kriegen wir eine fucking Post Credit Scene. In dieser sehen wir Monika, wie sie die Tür zu Agathas Keller öffnet, als plötzlich Pietro hinter ihr steht und sagt: Schnüffler, Schnüffeln eben. Und das war meine Analyse zur siebten Folge von Wonder Vision. Ich hoffe auf jeden Fall, sie hat euch gefallen. Immerhin wurden einige Theorien bestätigt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like sowie ein Abo da, um auch in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.